Es dringt so einfach durch mich, durch ich lebe mit Angst und dieser Furcht, es zieht sich durch den ganzen Tag. Ich leg mich freiwillig in mein Grab. Ich seh meinen Weg nicht klar genug, Stück für Stück verliere ich mich. Ich spüre wie der letzte Hauch von Hoffnung zerbricht. Woher kommen nur diese Schmerzen in der Brust? Ich krieg keine Luft, die Gedanken rauben mir den Schlaf Wie konnte ich dich verlieren? Ohne dich bin ich verloren Seitdem du nicht mehr hier bist, sing ich für dich. Ich schreib hier keinen Liebesbrief, es lief auf einmal, alles schief aus kleinen Feuer wurde ein Flächenbrand aus einer Mücke wurde ein Elefant. Ich stand mit dem Rücken an der Wand, als ich dich gebraucht hab, du hast uns vergessen, mich vergessen, einfach so, woher kommen nun?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 Schmerzen in der Brust Ich krieg keine Luft Die Gedanken rauben mir den Schlaf Wie konnte ich dich verlieren